Ich freue mich besonders, dass ich heute als steirische Ministerin der Graz Holding das Zertifikat Beruf und Familie verleihen darf, damit die Holding Graz noch mehr die Vereinbarkeit für ihre vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben kann. Und ich als ehemalige Grazerin war ja auch intensive Kundin der Holding Graz und habe das immer gespürt, auch den familienfreundlichen Spirit. Wir sind sehr stolz, dass wir heute zum dritten Mal die Rezertifizierung für Beruf und Familie bekommen haben. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir hier auf guten Wege sind und dass der Zusammenhalt und die Unternehmenskultur im Konzern wirklich stimmt. Wir haben neue Herausforderungen. Es kommt die digitale Arbeitswelt auf uns zu. Es wird das demografische Thema ein schwieriges Thema werden. Hier werden wir auch in Zukunft neue Maßnahmen setzen. Alles Gute, bleibt gesund. Erfolgreiche Firmen setzen auf zufriedene und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein großer Erfolgsfaktor ist hier die Familienfreundlichkeit. Die wird in der Holding sehr, sehr groß geschrieben. Zum einen verfügt die Holding über einen eigenen Betriebskindergarten. Zum zweiten geht die Holding wirklich sehr gut auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter und deren Familien ein. Und ein dritter Punkt, den ich anführen möchte, die Väterkarenz wird in der Holding nicht nur geduldet, sondern auch voll unterstützt. Die Familienfreundlichkeit ist hier gegeben. Man kann Beruf und Familie in der Holding wirklich gut unter den Hut bringen. Dafür sage ich als Familienstadtrat herzliches Dankeschön.